Sie haben ein Acht-Gänge-Menü im Restaurant bestellt und der Gruß aus der Küche, das Amüs göl wurde geliefert. So viel haben wir von der Digitalisierung gesehen. Die Veränderung, die jetzt stattfinden wird in den nächsten zehn Jahren, wird radikaler sein wie die Veränderung der letzten 250 Jahre. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass wir vor einem neuen Zeitalter der Elektrizität stehen.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 Wir müssen uns aufmachen zu neuen Ufern und die sehen eben vor, dass Normen demnächst auch maschineninterpretierbar sein müssen. Technologischer Fortschritt und Digitalisierung sind die Garanten für Nachhaltigkeit. Das ist kein Gegensatz, das wird heute nur oft noch nicht verstanden.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 KI wird eine zentrale Rolle in zukünftigen Energieversorgungssystemen spielen. Es ist eine unglaubliche technische Herausforderung, wie standardisiere ich solche Systeme, von denen ich heute überhaupt nicht weiß, wie sie funktional in Zukunft aussehen. Das ist eine Riesenchance, die sollten wir ergreifen. Wir müssen ja momentan viel, viel, viel mehr aufpassen und auch schneller werden, indem wir andere Dinge mitdenken, andere Sektoren. Wir müssen das koppeln und wir müssen uns im Geiste auch mal daran koppeln. Wir müssen uns treffen, wir müssen reden, wir müssen Gedanken austauschen. Und dafür ist ein Innovation Campus perfekt. Ich bin eigentlich begeistert von der Vielfalt der Themen. Es geht wirklich um die Strategien. Wie wir heute diskutiert haben, es kann nicht nur die Elektrizität eine Rolle spielen, es muss eine sektorale Kopplung geben. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass wir über ökonomische Themen reden, über Regulierungsthemen. Es ist einfach ein Impulsgeber, um über Dinge nachzudenken. Also ich würde mir wünschen, dass von diesem Campus